Was geht ab? Willkommen zur ersten Folge von Minecraft Team Wars äh, Das ist basically Varo Nur Crack Mit ursprünglich 32 Spielern Davon sind 6 gelieft Und Die restlichen 10 sind einfach nicht da Ganz normales Planen halt, ne? Kennt man ähm Und ja Eins. Eins. Okay, komm. Nein! Da hin. Lass da hin, lass da hinter die Berge, okay? okay. Sind hier die Berge? Die Schweizer Berge. Ja, hinter die Berge. Die Schweizer Berge. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kann ich dich schlagen? Oh fuck, Gurke ist am Spawn. <lacht> oh, Mama! Gurke oh, ist gestorben, deswegen ist er am Spawn. Warum ist er gestorben? Ja, der ist qualifiziert. <lacht> äh, warte. Was für warten? Ey, Portal! Oh, let's go, let's go, let's go! Sollen wir kurz Equip machen? Ja, ja, kurz, ja, ja. Kannst du, kannst du dich um Gurke kümmern? Ja. Gurke. Mach halt morgen weiter. Nix. Warte. Oha! Nein, nein, nein. Äh, uh, slash. TP. Gurke. Minus. 280. So 300. Ich hoffe, das schreibt gerade nicht in der Wand. Ich hoffe, die Koordinaten sollten richtig sein. Okay, wir machen nie wieder mehr äh, in Dings. Was hab ich hier? Oh, uh, let's go. Ich hab, ich hab, ich hab von zwei Goldschwerter. Äh, Heil. mit, Fuck. einmal mit. Oh, Sharpness 4 und Sharp Looting 2. Let's go, let's go, let's go. Sharpness 4, Junge, wie klatschen kostet jede, Das ist fertig. Und ich hab noch einen Goldapfel, okay. Dorf, let's go, ey ey, Dorf, Dorf, Dorf, Dorf. Dorf. Rennen, chill doch mal, Junge, ich bin hier am Sachenfarm, du Autist. Ich, ich geh grad zum Dorf. Ich hab, äh, Unbreaking 2 Goldpicke. Okay, ja. Ich hab, ich hab echt scheiß Sounds. Uh. Ja, wie, ja, wofür, ne? Siehst du das Dorf? Äh, nee. Ich geh jetzt in den Portal. Ja, ich geh in den Portal und, äh, wenn du ich weiter runterläufst. läufst. Ja, wenn du runterläufst. Runterläufst. Läufst, ja. Äh, ja, sollte. Äh, ja, ja, ja. Und sollte. Dann langsam das Ach, Ding kommen. Ja, ja. Weil ich schlag, ich schlag den mit. Kennt ihr die, die Map eigentlich? Nein. Okay. Ich hab's halt nur ein bisschen vorrennen lassen, das war's. Alles klar. Ich hab schon mal Steinsachen, ne? Ja, ich, ich schlag grad den Eisenkohl mit Lootung 2. Nein, oh, nein, nein! Okay. Ja, ja, ja, Ich baue mal die Sachen ab. Und die Fleisen? 3. Drei! Ey, das ist äh. doch Scam! Ja, Mike, wie steuert bist, ne? Oh, sorry, ich hab das Bild so an mir. An mir. Äh, welches Schwert willst du haben? Looting oder, oder Sharpness? Sharpness. Okay. viel oh, Damage macht das? Ähm, 6,5. Fast, fast für ein... besser als ein True. Oh. Äh, Warte, hier. Ja. Machen wir kurz, machen wir jetzt Speedrun oder spielen wir Team Wars, hallo? <lacht> äh, ja, ja. Oder Wait, hast du Golem mit dem Eisen, Eisen getötet? Ja, ja. Und mit dem Sharpness? Äh, beides. Äh, ich hab vier Eisen! Nice, nice, nice. Boah, Achievements sind aber scheiße, ne? Ich hab Unbreaking 2 Dings, Bums. Kann ich Achievements irgendwie ausmachen auf Dingsbasis? Auf morgen? Ich... Weil das ist halt Spoiler. Achievements? Ja, ja fuck it. Ja, ne. wo, mein Ziel, wenn Leute in alles gehen. Egal. Oh, Warum bist du last jetzt gelieft? Warum nicht betten? Ich bin noch, ich bin noch nicht dumm. Egal. Ja, doch, ich bin ist drum, so aber. Betten ist die Frage. Ja, wieso betten? Ich bin grad voll gewohnt an Speedrun, Ich Das <lacht> du ist dumm, Alter. Okay. Äh, erstmal also Steine-Equipe holen. Ich hab schon steine -Cup. Äh, halt bruh. Hab doch gesagt, die sollen alle respawnen. Respawn? Ich äh, rein, nochmal neu joinen. Wegen der Zeit. Hat ich auch nicht gemacht. Ja, wo hast du gleich gekickt, auf jeden Fall? Ja, hast nie bei mir gesagt, ich war weg so Ähm, gib mal kurz... Hast du Eisen schon? Ne, ne? Nein, what the fuck Gib, mal, gib, gib mir kurz, äh, Crafting Table Aha, hier Hier, das ist sogar Fletcher Okay, Sticks äh uh. Ich mach uns einen Eisenpicke Oh, Beiden? Nicht mit nur eine, ich hab nur, ich hab nur drei ah. Gold also, du die Hülle. Ja, guck mal, warum sie meine Achievements Ein dumm, wenn man sieht, ne? Soll ich nicht rüberschauen? Ja, es wird, glaub ich, ein Plug bisschen ficken. Ja, siehst du? Okay, ich steuern nach, mir äh, nach. Ich kick einfach alle nach, um 19.20 dann einfach. Ich kick alle um 19.20. Okay? Bitte rein. Ich alle. Äh, beziehungsweise, äh, 19.25. Mach mal so. Ja, und dann nochmal reinschauen, wieso das denn? Ja, weil... Auch noch mit Zeit. Ey, sorry, ist ganz die Kinderkrankheiten, aber ab Folge 2 sollte funktionieren. Kinderkrankheiten? Ja, ist ja immer doch so. Oh. Doch! Wenn irgendwas nicht funktioniert, weil Wenn irgendwas nicht funktioniert, halt ganz am Anfang ist, so dann muss es halt Kinderkrankheiten. Kenn ich sowas nicht. Dann lass ihn die Höhle oder so gehen. Ja, warte. Für Eisenzeug. Ist halt auf welche Schwierigkeit ist es eigentlich? Äh, hart. Okay, nice. Warte mal. Ist nicht hardcore? Naja, ja, nicht, har hart. Äh, nicht Hardcore, weil Probleme mit Dings wieder. Hm? Äh, oh, hier, hier geht's runter. Hier geht's tief runter. Ähm, so. wa warum nicht Hardcore? Ist ganz einfach, weil es ansonsten Probleme geben würde mit dem Plugin. Alles klar. Lag. Ich habe jetzt keine Lags. Wie geht's zum Server? Serverauslastung ist bei 3-4 GB, das geht ja klar. Geht ja klar wie Butter! Oh, hier ist Eisen. Hast du Eisen gefunden? Haben wir Essen? Ja. Oh. Ja, ich hab Brot. Wie viel? 30. Okay, geht noch ein bisschen. Ich hab gar keins nämlich. Und ich verhungere gleich. Ey, jetzt übelst einfach runter, ne? Hallo, gib mir, Eisen, äh, Brot, äh, gib mir Brot gleich. Komm her, komm her, komm her. Ja, okay, ich muss nicht. Ich kann nicht mehr Dingsen Also, spielst du nicht mit Dings da? Mit diesem. Dass du immer Licht hast? Ja, ja. Ah, ist das erlaubt? Natürlich. Creeper! Junge, das ist meine Regel, natürlich ist es erlaubt Ich habe ein Eisen, Ich können mir für ein Schild... Ist einer gestorben? Pass auf! Nee oh. Au der Typ Äh Crafting-Table? Was oh, heißt das denn? Hier beim Crafting-Table Ein Schild war halt Hammer Ja Ich mach ich mache zwei Le Eisen Ich mach zuerst mir ein Schild, weil du weißt, ich bin ja dumm Du bist echt dumm, ja Du noch ein Zombie, pass auf Ihr hat PC-Verbot na, moin, warum denn? Wer hat so ein PC verbot Detox anscheinend. Ich sag mal, Stock, Ding. Hast du Kohle? Ja, ja, hab ich. Nach oben rein. Jupp. Ich mach mir Offen. mal kurz. Was mach ich? Ich mach mir Ste eine Steinaxt. Nein, ein Steinschwert. Okay. Wenn's halt kaputt ist. Äh, Achtung, Creeper ich wieder gerne, grüber, ist bei dir. Creeper, Creeper, Creeper. Was hast du zwei Herzen oder das? Nee, drei. Was? Drei Herzen. Drei Herzen? Ja. Das war's gewesen, ne? Digga. Dann hätte ich auch Spawn Protection gehabt, hier. Ja. Nee, nee, nee. Okay, was noch hier ist nichts. Imagine ja, was das Imagine wasser wegen wegen so einem Tod. Oh, Scheiß Creeper, Junge. Digga, machst du gleich fast einen Steg move Alter. Warte, ich geh kurz hoch. Wegen äh, Ofen. Da, äh, Darf Solo vs. Solo? Die, äh, na. Nee, nee, nee. Ja, wie an, si klatschen, Alter. An, an sich wär's fair, aber halt Solo gegen Solo wär halt übelst fair, eigentlich. Ja, er hat seinen Hund verloren beim Gassi gehen. <lacht> <lacht> wie kann er, hä? Hä? Der Arme. So lustig. Ja, natürlich ist es nicht lustig, aber der kann man sein Hund beim Gassi gehen verlieren? Und deswegen PC-Verbot bekommen, hä? Oh Mann ey. Ach, mache ich. Deine Mauer kommt einfach rein. Was? Mit dem Mauer kommt einfach so rein, ob ich das noch fertig esse dann. Du? Ja. Warum ist schon ein Gewitter? Keine Ahnung, wo du ist. Bist. Ich? Bist ich Minecraft-Gott? Äh, schon wieder? Ich bist wie du bis jetzt disconnected? Äh, auch wieder, auch wegen, wegen dem. Nochmal wegen Zeit. Er ja, war doch hier, seine, seine zwei Eisen? Deine zwei Eisen? Warst du hast zwei. Ah, jetzt tun wir nicht so. Ich hab 6 Eisen also, gefarmt, ey. Junge, bist du dumm? Ich hab 6 Eisen grad gefarmt, lol. Digga, das geht hier um Leben und Tod. Das tun wir nicht so. Ja, dann nimm halt eins, dann dann mal halt ein bisschen fair. Mach ich. Was? Ja. Digga. Damit ja, der Kosita. Ah. Ah. Okay. Damit der Kosita. Da. Ja, ja, genau, weil. weil hier ist ja manchmal ein Kommunismus. Nein, das also, ist ich, das Ah, also wenn, wenn ich dabei rum? wäre, Alter. Das kostet ja, cool. Ja. Ich spiele nur Minecraft, bin generell dumm. Okay, Lea. Ja, stimmt, das stimmt, dass Lea dumm ist. Junge, wie viel Creeper willst du haben? Ja. Alles gut, ich habe ein Schild jetzt. Ähm, ich mach mir direkt mein Eisen T äh, Eisenschwert, glaube ich, oder? Willst du oder? Ja, ich habe hab ein Gold, okay. Ähm Hast du ein Steinschwert? Äh, ja, hab ich. Soll ich. Also ich soll ich, mal, ich, soll ich mein Eisen noch ein bisschen sparen, ja, oder? Also soll ich mir direkt Eisen craften, ne? Craft? Craft, ne? Ja? jetzt 8, no. äh, jetzt no. jetzt viel Eisen wieder. Okay, Emotion vielleicht auch nur 2. Komm mich grad erschrocken. Erschrocken, wieso das denn? Ja, wegen, jemand hat Dings eingelöst. Wo bist du? Wo bist du hingelaufen? Ein bisschen Creeper. Oh, nochmal Eisen. Ja, ich bin am meisten Farben. Jetzt voll iron Äh, keine Ahnung, Aber wie der das den, Der ich so nicht. mit Tier Ich glaube, dieses Folge ich war noch voll iron ne? Schon? <lacht> Warte. ähm, Alexa? Okay, Wecker 1925. Okay, 19, äh, 19, 19, 19, du da. <lacht> ah? Wo du Spawner? bei mir da. wird mir da. So Farm bauen. <lacht> <lacht> klar, lass eine XP Farm bauen, ne? An sterben. Versicherung hat's nicht gezahlt. Mm -mm. Mann! Der scheiß Clip geht nicht. Oh, yeah. Ey, hört auf, mal jetzt ja, mal die ganze Zeit Clips einzulösen. Wo oh, ein oh, liegt das Beuteltier? Oh, oh, oh, oh, oh. oh. oh okay. Nein, vom René-Team! Echt schon zwei? Fläche Leistung. Oh, <lacht> nicht Spaß. Wer hat sie äh, gekillt? <lacht> da haben wir schon die erste Runde First Blood, Digga, let's go! Ich hab den Spawner instant abgebaut, ne? Ja, passt, pass. pass. Ne, niemand hat sie gekillt, Er hat sich selbst umgebracht. Statt. Enderman! Enderman Skelett! Oh, oh das Lieber ist.. Was was einmal? Ja. Halt's, Scheiß Scheiße, ich will, es ist keine 21 Uhr! Du... Richtige Deutsche, Alter! Nee, richtige Kekke, Alter. Ich hab... Hast du den Ofen mitgenommen? Ja. Kann, Water Kann wir... Watercle... machen wir... Hört ja, was auf zu spammen, ist mir scheißlich aus. Ah, dann Wetter, halt. So. Okay, schön wieder rein. Das backt ein bisschen rum, ja, ich weiß. Äh, das brauchen wir nicht, das brauchen wir aber maybe. Weizen kann man sich gönnen. Hey, hast du die Sachen mitgenommen, Ofen und so? Ja, ja, hab ich. Gut platziert, ich habe äh, 21. Ich hab, ich hab 29. Oh! Neun? 29! Wir machen uns full, äh, full Iron. Full äh, ich habe noch einen Goldapfel. ich weiß. Den hier hast du sogar noch Lapis, ne? Ja, brauchen wir jetzt aber Lapis? I don't know. Ähm, Goldner. Lapis dabei haben ist trotzdem gut, wenn wir verzaubern. Ja, Kopper brauche ich jetzt nicht. Firecharge. Noch mehr? Hast du einen Eimer? Du hast einen Eimer, ne? Ich mache mir jetzt einen Eimer ja. noch mal kurz. Ich glaube, ist glaub, insane wichtig, einen Eimer zu haben. Klar ist ein Eimer wichtig für MLG. Ach, ich wollte mir grad, oh mein Gott, ich wollte mir gerade Bowls machen, ich idiot. Eis ist auch noch, äh... Oh! oh. Hey. Scared! Scared. Hä? Auch oh, tot. Hey, hallo, jetzt die Hälfte der Dings das hey, ich, ne? der, Nein, er ist einfach gelieft. Ja, nee. Gelieft und dann ist tot. Das war schon vorhin. Nein, man kann ich nicht verrecken. Ver man lief doch nicht beim Sterben. Die Nachricht kommt wahrscheinlich später. Das ist ja nicht die normale Minecraft-Nachricht. Oh mein Gott, das der ist, ist gestorben. Hä, oh, oh. hey, als ob alle verrecken, Alter. Allah. Junge. Hast du schon mal Minecraft gespielt? auf jeden Fall nichts. Silberfische? Ist ein an Silberfischen gestorben? Wieso weiß du das überhaupt? Ja, wieso wissen die es eigentlich? Wer schreibt ja. das denn überhaupt? Ja, hey, Leute, das im Chat. Hä? Bro, können, können wir kurz drüber reden? Ich habe gerade acht Zuschauer. Das ist richtig geil, Alter. ich hatte gestern Oh, fassen Wegen nichts. Gestern habe ich, hab ich übel. Okay. Ne? Man muss ein Macher sein, alles klar. Gestern um. hatte, ich Insys, also hatte ich Rekord von 16 Zuschauern. Ich mache mir Eisenrüstung. Einfach gejoint. Äh, bitte. Mhm. Gestern haben wir auch neue Follower oder so gemacht. Mhm. Ich. Was, ich Wasserquelle? Äh, leider nicht, nee. ne. Hat, hatten, hatten die oben. Hier ist auch nochmal Eisen, let's go. Ey, können wir einen Deal abschließen? Mhm. Wenn wir so eine Wasserhöhle sehen, gehen wir Skate, ja nicht rein. Was ist denn passiert, Skert? Bist du ein Silberfischen gestorben, oder was? Was ist, wenn wir eine Höhle sehen, was? Wasserhöhle, gehen wir nicht rein Warum? Also Silberfischen okay. Ja, aber ey, Nein. Steffen, Steffen, aber okay. Silberfische ist jetzt, bin jetzt nicht ich schuld, weil ich, weil ich das nicht heute gemacht habe, Weil ich das heute gestartet habe. come on Hä, hey, was denn? Wegen scheiß ja, ist Höhle nicht schuld. Ja Ja, ohne Finn, als ob du mit Finn jetzt nicht gestorben wärst, Bro Als wäre Finn jetzt kein Ahnung, Clark, Alter ja, hätte jetzt ja auch sagen können, du machst das morgen, oder? Ich hätte ja doch. Ja, hätte ich, aber Dig, ich hab keinen Bock, wieder ganz zu verschieben. Ey, nee, was? Ich mein, das er, macht, er macht erst ab morgen, hätte er auch, auch sagen können. Flash nicht. Counter. Wir nehmen nächsten pass auf. Ja, ja. Kannst ich hab Boot machen. Oh ja, Boots, praktisch. Hast du Holz? Klar, ich hab, ich hab 16 gefarmt. Der hat ja, keinen Bock mehr, wir haben gestern gestartet. Nein, haben wir nicht. Hä, hey, nein. Ja Steffen, jetzt komm stress nicht. Ich meine, Finn hat noch Chancen zu überleben. Ja, wenn du halt an Silberfischen stirbst, dann. Wie denn überhaupt? Kann ich nichts dafür. Von wo hast du ja Silberfische? In Ender Pedigins. Let's go. Von wo gibt's denn Silberfische? Dann also habe ich doch hab noch nie in der neuen Höhle gesehen. Ich will auch gern Eisensachen Sachen haben, ne? Ich weiß, du ist ja einfach, ist Fuhl, nicht, dass du jetzt hier einfach zu fool machst und ich muss warten. Einer spawnt auf einmal 100.000. Ja! Okay, da, da wärt die beide gestorben, Digga Wieso denn? Ich meine, wäre, wäre, wäre, die, wäre äh, er mit Finn bei 10 Milliarden Silberfischen, dann wäre er auch gestorben Ja, hast du einen Clip davon, dann würde ich gerne sehen Auf jeden Fall Bis 10 Milliarden Silberfische chips? Hier mit ich mit Finn auf Dorfsuche gegangen, hättest du noch... So? Egal äh, Ich habe auch noch 10 Eisen, ne? Ich farm gerade wieder ein bisschen Eisen Ich habe sogar Gold Oh, die sind aber weiter Ähm. Ich bin gleich voll Iron. Ja, vielleicht auch, mir was, ab, auch mal, mal mir was abgeben, du Spaß. So, äh, dann rest, restliche Eisen ist Ja, aber kann ich auch was abgeben. Das sind 43. Wurde gekickt, hab aufnahme Shop, war aber nur 16 Minuten drin. Ist, äh, ist das schlimm? Also, wenn du nach 16 Minuten denkst, egal passt, ja, dann egal, kannst machen. Kannst also, mir auch was geben, Jan? Ja. Irgendwie die Fotos ich, oder so. Hier 4. Und Rest kannst du raus, halt, äh, craften. Verstehst du gar nicht, was ich meine? Egal. Wenn du mir irgendwie die Hose geben kannst, dass ich auch geschützt bin fürs Erste. na ja, bist du doch. Oi, ich hab einen Helm an. Oi. Einen <lacht> wir auch geil. Gut, ich muss sagen, nächste folge gehen wir dann noch tiefer in die Höhle. Maybe kriegen wir dann full dear? Ja. Denkst du, ich wir kriegen nicht. full Das kann Finn auch nicht mehr. Warum? Finn kann doch morgen noch spielen. Ein bisschen noch 5 Minuten? Ja müssen wir noch <lacht> so richtig oh, so oh. genervt oh, kann mich einfach umbringen gehen aber Muss sorry ich What the fuck? hä es ah. ist erstmal war das bei mir ah uh, weiter ja. aber jetzt gerade viele ne nee, es war es war gerade wegen dem command es war wegen dem command gerade den ich halt damals okay. eingestellt habe. Dass ich, dass, ich, dass ich alle um Punkt das jahr werdet. Punkt war dass gekickt werdet. Ähm... War... <lacht> war eigentlich für den Start gedacht, ich, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, Mr. Lasse! dass einer! Hey, was machen die denn? Nee, ist das so jetzt wirklich... Wie viele Leute... Digga, Junge, die voll. das Projekt endet nach drei Tagen, Alter. Nein, einfach jetzt schon. Junge, es, es ähm, ist ja nie gefühlt. Guck mal, Tab, ist keiner da. Können wir mal ein Eis in Ruhe lassen. Kann man da Tab machen? Ja, ist Tab. Ich denke wieso? wie soll... Alle so? tot. Nicht vergessen, 10, 10 kommen wahrscheinlich erst morgen noch, lol. Ach Mann. Digga, 1,18 kann man... Ton muss man nicht haben, oder? Eigentlich ist Ton in Minecraft schon gut, so ist nicht. Also keine Stimme. Doch, Stimme ist eigentlich schon gut. Ach egal, macht was ihr wollt. Außer Cheaten. Ja. <lacht> 1.8, besser Steffen, Junge. Man wird doch nicht Leben lang in der 1.8 spielen. Dann wäre, ja, das, dann wäre das, das... war trotzdem besser, Ja natürlich, dann aber, aber dann wäre es halt wieder ein Stück mal wie, wie wie bei allen anderen. Und 1.8 hätte ich jetzt auch nicht gerettet. Noch eine schon wegen der Höhlen. Ja, egal, passt mit uh, Lohnkraft, aber mach halt nichts mehr Dings. Um. Gut, Haben bist du jetzt full gehen. iron? Ja, dann, nee, äh, dann machen wir uns jetzt gleich noch 15.15, 15, dass ihr noch 15 Eisen bekommt, okay? Klar, dass wir es so lange jetzt noch schaffen. Uh, oh wait, wir müssen gleich erst gekickt werden. Hm. Ja, okay. hab ich hab schon mal in den Chat, dass es jetzt die erste sozusagen vorbei ist. Ja. Alexa, lösch äh, ich nee, kick uns jetzt. Slash kick. Warte, ist noch nicht, warte. Eigentlich jetzt. So, okay, wenn 25 kommen, dann kick ich alle. Slash ja, kick, jetzt A. Ah, egal, fuck it. Fertig. Oh, dann war das mit der ersten Das Folge war die erste Folge Team von Team Wars. Es war ein echt scheiß stressiger Tag, aber äh, Start, aber ich mach ich den, den Scheiß zum ersten Mal, Digga. Ja. Morgen geht's weiter. Morgen geht's weiter, ja. Äh, das ist aber ja. zwischen 16 und 22 Uhr offen. Das heißt, wenn ihr diese Folge gerade seht, äh, haben wir gerade schon zur Seite Folge gemacht. <lacht> Fest vor, ob ich mitgemacht hab. Äh, Captain Burger, Dings, wie, wie heißt du nochmal da? Ja, dann, ciao. Ja.